Ja, dann schauen wir uns mal an, was sich denn hinter den einzelnen Tabellen verbirgt. Die wollen wir jetzt auslesen und anzeigen lassen. Anzeigen können wir es hier dann bei Ergebnis. Hier haben wir noch das Schema. Ich wähle den ersten Befehl aus. Der nennt sich Select From. Ich klicke das, äh, den Befehl an. Und die Eingabereihenfolge ist jetzt immer folgende. Also zuerst den Befehl unten dann die entsprechende Tabelle auswählen. Ich wähle mal die Schülertabelle aus, hier diese hier, und dann sage ich Sternchen. Also Sternchen ist, steht dann für alles aus dieser Tabelle, also wähle alles aus Schüler aus. Ähnlich wie in Scratch habe ich hier so einen Play-Button. Wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich das Ergebnis. Der hat mir jetzt alles ausgegeben aus dieser Schülertabelle. Das kann ich auch mit den anderen Tabellen machen. Ich klicke hier wieder drauf. Dann wechsle ich mal zur Tabelle Lehrer. Hier muss ich dann wieder eingeben, was ich ausgegeben haben möchte. Ich bleibe erstmal beim Sternchen, also wähle alles aus Lehrertabelle, Play und hier sehe ich das Ergebnis. Ich kann das Ganze aber auch anders machen. Ich gehe mal nochmal zurück zur Schülertabelle und jetzt statt dem Sternchen sage ich einfach mal, den Vornamen. Also Wähle Vorname aus der Schülertabelle aus und jetzt müssten sämtliche Vornamen hier ausgegeben werden, der Rest dürfte nicht erscheinen. Dann sage ich Play und ich habe sämtliche Vornamen. Wenn ich jetzt den Befehl erweitern möchte, dann muss ich auf die Vornamen, also auf den roten Bereich klicken und jetzt habe ich hier folgende Möglichkeiten. Einmal, ich kann das Ganze wieder wegnehmen, oder erweitern, wenn ich auf das grüne Plus klicke, bekomme ich einen weiteren Bereich, den ich dann eingeben kann. Ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, Nachname. Ohne dass ich wissen muss, wo setze ich mein Leerzeichen, wo kommt das Komma hin, einfach auf das Plus klicken, auswählen den Spaltennamen, dann drücke ich auf Play und ich habe hier den Nachnamen ausgegeben. Das kann ich hier immer so weiterspinnen, also hier wieder draufklicken, Grüne Plus, dann habe ich hier noch das Geburtsdatum. Ich klicke wieder auf Play, dann wird auch das Geburtsdatum ausgegeben. Wenn ich was weghaben möchte von dem Befehl, klicke ich auf diesen Bereich. Rote, roter Button, also das ganze Löschen wegnehmen. Wieder Play und dann habe ich nur den Vornamen und das Geburtsdatum. Wenn ich den ganzen Befehl weghaben möchte, dann muss ich ganz vorne draufklicken auf den roten Button und dann ist hier alles wieder weg und es ist hier auch keine Ausgabe dann mehr da. Okay